Guten Morgen, zum Ende der Woche, wenn die Hirnzellen sich schon wieder auf 2 Tage rumdösen und relaxen eingestellt haben, möchte ich noch einmal kurz aufrütteln und Euch auf die Glucosinolate, ein als anotriv geltender Inhaltsstoff in der Nahrung sensibilisieren. Im Gegensatz zu den Makro und den Mikronährstoffen haben anotrive Inhaltsstoffe, wie der Name schon sagt, eine unmittelbar lebenserhaltende Funktion, aber sie haben trotzdem eine Bedeutung äh, ja, generell für die Gesundheit. so sagt man. Diese anutriven Inhaltsstoffe werden heute auch als bioaktive Substanzen bezeichnet. Dazu zählen neben den Ballaststoffen. Äh, die Stoffe die in den fermentierten Lebensmitteln enthalten sind und eben auch die sekundären Pflanzenstoffe. Und um eines dieser sekundären Pflanzenstoffe geht es eben heute und das ist eben das Glycosinolat. Es wird auch oft Senfölglycosid genannt. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört. Ich möchte heute wieder mal ja, entsprechend meinen Bildungsauftrag ernst nehmen und Euch heute deren Charakteristika vorstellen, sagen wo ihr diese äh, findet und auch wie sie wirken. Die Glukonisolate weisen in der Struktur, also dem Aufbau des Moleküls, zum einen eine variable Seitenkette auf, dann eine beta gruppe sowie eine sulfonierte Oxingruppe auf. Gut, <lacht> das hat man mal gehört und das wird dem Laien jetzt auch nicht viel sagen und ist auch nicht so schlimm. Aber was schon interessant ist, dass die Grundstruktur der variablen Seitenkette, die wir eben erwähnt in der Bestandteil der Glykosinolate ist, durch Aminosäuren gebildet ist, wie zum Beispiel Methionin, Tryptophan oder Phenylalanin. Nun wissen wir, dass Glucosinolate als Bestandteil Aminosäuren haben. Und was haben wir einführend gesagt? Nochmal nachdenken. Dass Gluconisolate als anotrife Inhaltsstoffe gelten und Aminosäuren sind ja sehr wohl nutrife Inhaltsstoffe, sogar teilweise essentiell und da erkennt man mal wieder wie sich aktuelle wissenschaftliche Literatur widerspricht und wie wenig wir noch über unsere über unsere Nahrung überhaupt wissen und wie aberwitzig in diesem Zusammenhang mit dieser Erkenntnis die, die Streits von YouTubern äh, sind, äh, wenn es darum geht, die beste Ernährungsform, also noch das komplexere, was drauf ist, zu bestimmen. Wenn die Wissenschaftler, Wissenschaftler schon selber noch nicht mal in den Bezeichnungen und Definitionen eine Konformität an den Tag legen. Aber wir lächeln über Definitionen und schauen uns ja einfach mal an, was bisher über diese Gluconisolate herausgefunden wurde. Also sie sind eben sekundäre Pflanzenstoffe und äh, ja, der Familie der Kreuzblütengewächse zu eigen. Nicht Botaniker äh, kann ich aufklären. Äh, dazu zählen Brokkoli, Kohlrabi, äh, Rotkohl, Papaya, Blumenkohl, Rosenkohl, Weißkohl, Chinakohl, Schwarzer Senf, äh, Rettich und Brunnenkresse. Vielleicht noch was vergessen, ich weiß nicht. Jedoch äh, sind die Gehalte auch innerhalb desselben Gemüses teilweise drastisch unterschiedlich. Das heißt, der eine Brokkoli hat nicht denselben Anteil von Glukosidisolaten wie der andere. Es kommt dabei besonders auf das Klima drauf an, die Art der Düngung und auch den Erntezeitpunkt. Äh, Entsprechend kann man nur wirklich sehr, sehr schwer im Gegensatz zu Mikro- und Makronährstoffen, deren Gehalte für ein Gemüse pauschal oder generell vorgeben. Aber das ist auch kein großes Problem, weil die DGE da eh noch nicht so weit ist, um diese Glykonisolate in Betracht zu ziehen und da quantitative Empfehlungen rauszubringen. Sie weist immerhin, aber bisher lediglich in einem E-Paper auf deren krebsrisikoreduzierende Wirkungen hin. Warum das so ist und wie genau äh, diese, diese Glukonisolate das Krebsrisiko äh, mindern oder senken da kommen wir nachher noch dazu. Also ähm, ja, wie liegen sie vor, also die Gluconisolate liegen in den Vakuolen der Pflanzenzellen vor, als Stabile Verbindung. Vakuolen, das sind, das sind Zellorganellen mit besonders dicker Membran. Die sind auch äh, ja, zum Beispiel in einem Lichtmikroskop, äh, Lichtmikroskop äh, vollkommen erkennbar. Äh, das bedeutet natürlich aufgrund der dicken Membran, äh, dass man in irgendeiner Weise eine Aktivierungsenergie braucht, um da reinzukommen. Ne? Und äh, dafür. Das wisst ihr ja bereits aus meinen anderen Wissensvideos, wo es um die Biochemie geht, dass man da Enzyme braucht. Aktivierungsenergie ist meistens mit Enzymen verbunden. In dem konkreten Fall brauchen wir Myrosinase und dieses Enzym, was uns hilft, dem Glycosinolat an die Eier zu kommen, das entsteht in den Myrosinzellen und zwar beim und jetzt kommt das Wichtige für uns beim Kauen oder beim Schneiden der Nahrung. Jetzt macht das auch wieder Sinn mit diesen 32 mal kauen, weil eben da die Enzyme aktiviert werden, die das rausholen für uns. Letztlich sind aber nicht die Glucosinolate als solches von Bedeutung. Es wird leider immer komplizierter, aber ist halt so. Sondern das Ergebnis, nachdem das Enzym das Gluconisolat spaltet. Und das ist neben das Ergebnis. Und das ist neben der Glucose und das Sulfat das Aglykon. Das Aglikon ist zu unserem Glück instabil, das bedeutet dass zerfällt fällt einfach ohne dass wir irgendwas tun müssen und zwar in Isothiacyanat, in Nitril und eventuell noch Thiocyanat, Cyanat. Aber das äh, ist erstmal das letzte erstmal für unser Verständnis egal. Vielleicht nicht ganz egal, aber für unser Verständnis ist das mir egal. Und welcher dieser Glykonisolatderivate gebildet wird, das hängt stark mit der Lagerung zusammen. Und auch mit den Konservierungsverfahren, wie man das Gemüse konserviert. Als auch mit dem pH-Wert, das Milieu sozusagen, in dem es sich befindet. Das erwähne ich jetzt nicht, weil ich euch jetzt irgendwie komplett verwirren will, sondern weil wir jetzt ähm, ja, zu den Wirkungen der Derivate kommen. Um es mal ja, zur Abwechslung etwas, etwas einfacher auszudrücken. Ähm, also Nitrile sind böse. Und Isothiocyanate sind gut. Jeder Biochemiker wird sich jetzt ab dieser Simplifizierung etwas Reus Aber wir sind ja hier auch bei YouTube. Und da darf man auch etwas lascher vorgehen. Ja, also, äh, wie kann man denn nun das gute äh, Isothiocyanate fördern und das böse Nitril bekämpfen? Also ganz einfach. Die Lösung heißt Dampfblanchieren. Also mit dem Wasserdampf von kochendem Wasser dämpfen. Das hemmt. Zum einen die Entstehung von Nitril, dem bösen, zugunsten der guten Isothiocyanate. Also, äh, ja, dampfblanchieren. Aber Vorsicht, nicht zu lange dämpfen. Also nicht dämpfen, um das Gemüse weich zu bekommen, wie so die meisten machen, sondern quasi nur kurz blanchieren. Eben, äh, <lacht> Denn wenn er es zu lange dämpft, dann wird auch äh, die, die Myrosinase deaktiviert, das Enzym. Wir erinnern uns, die Myrosinase ist das Enzym was die, das, ähm, das ähm, Glucosinolat, also, äh, Glucosinolat überhaupt erst aufspaltet zu den beiden Stoffen Nitril und Isothiocyanat. Also, wirklich idealerweise nur kurz dampfblanchieren. So und nun kommen wir dazu, warum die Glukosinolate bzw. deren Hydrolyseprodukte wie das Isothiocyanat überhaupt gut sind. Wozu? Ich hatte das schon erwähnt, dass sie das Krebsrisiko senken, aber warum genau? Wie funktioniert das? Das liegt darin begründet, dass sie die sogenannten Phase-1-Enzyme beeinflussen. Endlich mal ein einfacher Name. Phase-1-Enzyme. Was sind denn Phase-1-Enzyme? Phase-1-Enzyme äh, sind für die Umwandlung hydrophober Fremdstoffe wie Nitrosamine und Aflatoxine usw. Und so zu reaktiven elektrophilen Verbindungen verantwortlich. Diese Verbindungen, auch Cytochrom P450-Enzyme genannt, spielen eine sehr sehr große Rolle in der Aktivierung von jetzt, haben wir's, jetzt wird's einen Bogen draus, der Karzinogene, also der Stoffe, die Krebs auslösen können. Die, äh, die Stoffe, die Karzinogene, nehmen ja alle täglich zu uns und wir wundern uns, warum da äh, einige Krebs bekommt und unter anderem nicht. Das liegt eben auch, sage auch, auch, darin begründet, ob die Karzinogene aktiviert werden oder eben nicht. Was passiert also nun mit den Iso? Es wurde in der Wissenschaft eindeutig eine inhibitorische Wirkung, also eine hemmende Wirkung auf diese Phase 1 Enzyme nachgewiesen, zuerst in Vitro, also außerhalb eines organischen Lebewesens, aber letztlich auch seit neuester Forschung in Vivo, also innerhalb des Organismus, wo die Aktivierung des Lungenkarzinogens 4 Methyl Nitrosamino 13 1 1-Butanon aus Zigarettenrauch unterdrückt werden könnte. Wie das genau passiert, darüber gibt es zwei verschiedene Theorien. Zum einen einfach eine kovalente Bindung, also eine Elektronpaarbindung des zum einen Isothiocyanats an das Phase 1 enzym, wodurch quasi das ganze Molekül strukturell wie funktionell modifiziert wird und eben nicht mehr die Karzinogene aktivieren kann. Oder denkbar ist auch, das wird auch immer wieder in der Literatur genannt, eine reversible Bindung, also eine Bindung, die durchaus wieder rückgängig gemacht werden kann des Isothiocyanats äh, an das aktive Zentrum des Phase 1 äh, Enzyms mit einer äh, kompetitiven äh, Inhibition, also der Hemmung. Letztlich also, dass das Carcinogen auch nicht aktiviert werden kann. Letztlich ist für uns Durchschnittsdeutsche auch nicht relevant, wie das ganz genau biochemisch begründet ist, denn für uns zählt No cancer, no cry. Also in diesem Sinne. Ich hoffe, ihr konntet euch etwas, konnte etwas für die Bedeutung der der ein bisschen begeistern oder zumindest ein bisschen sensibilisieren, dass ihr das mal gehört habt. Äh, ja, weiterhin äh, habe ich vom Uli eine Karte bekommen. Ja, vom Uli äh, nicht eine Karte, ein veganer Fisch bekommen. Veganen Fisch, eine Karte, was auch immer. Also ich habe eine Karte bekommen mit den Glückwünschen zu meinem ersten Jahr vegan und äh, ja eben Inspiration für vegan Fisch. Da wäre äh, zum Beispiel dann der Löwenzahn, da. <lacht> der Buchenbosch, der Farnfisch und der Stachelrochen. Ich weiß nicht, ob man das äh, lesen kann. Äh, <lacht> es sind entsprechend äh, Blätter, wo, Blätter in Fischform und ja, ja. Meine Suche nach Fisch, ich habe ja angekündigt. Also Uli, danke du Arsch. Im Ernst, danke für die liebe Karte und äh, bekommt bei mir einen Ehrenplatz. Ich wünsche euch nun ein schönes und ein entspanntes Wochenende und beglückwünsche jeden, äh, der das Video bis hierhin durchgehalten hat. Es war schwere Kost, aber ich finde es interessant, weil es dann doch auch logisch ist, ne? Und wenn die Kinder aus der zweiten Klasse nächste Woche den Vortrag vom Smoothie Man nicht mögen bekommen Sie etwas über Glucosinolate zu hören <lacht> und werden entsprechend beim nächsten Auftritt vom Smoothie Man äh ja etwas dankbarer reagieren. In diesem Sinne ich wünsche Euch alles Gute und ein wunderschönes Wochenende, wir sehen uns morgen wieder Euer Christian. Tschüssi.